Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Er war erst wenige Tage zuvor aus einer Untersuchungshaft in Hamburg entlassen worden. Dann stach er vor anderthalb Wochen in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg unvermittelt und offenbar wahllos zu, tötete zwei junge Menschen und verletzte fünf weitere schwer. Die Trauer und das Entsetzen sind nach wie vor groß. Nicht nur hier am Bahnhof Burgstedt in der Nähe des Tatorts. Und bevor heute neue Erkenntnisse über den mutmaßlichen Täter, einen 33-jährigen Palästinenser und seine möglichen Beweggründe bekannt wurden, fand in Neumünster in Schleswig-Holstein mit großer Anteilnahme und hohem Besuch aus Berlin ein Trauergottesdienst für die Opfer statt. Andreas Schmidt berichtet: Die Vizelinkirche in Neumünster. Hier waren die beiden Opfer der Messerattacke zur Schule gegangen. Neben Politikern kommen auch Freunde und Bekannte der Opfer zum Trauergottesdienst. Es waren die Ministrantinnen aus Elmshorn da, aus der Gruppe, wo eines der Opfer ja aktiv gewesen ist. Und für die war das auch wichtig, diesen Gottesdienst mitgestalten und mitfeiern zu können. Weil ich glaube, in so einer Situation braucht man, braucht man was, wie man seine Trauer und seine Fragen dann auch ausdrücken und verarbeiten kann. Seit elf Tagen blickt das Land voller Entsetzen auf die Bluttat vom 25. Januar. Hier in Bruckstedt hat der staatenlose Palästinenser Ibrahim A. mutmaßlich ein junges Paar ermordet. Seitdem schieben sich die Behörden in Hamburg und Kiel die Schuld dafür zu, warum wichtige Informationen über den vorbestraften Tatverdächtigen nicht beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gelandet sind. Und heute wurde noch bekannt, dass Ibrahim A. sich im vergangenen Jahr in Untersuchungshaft in Hamburg mit dem Attentäter vom Breitscheidplatz Anis Amri verglichen haben soll. Seit der Tat fordern immer mehr Stimmen zügigere Abschiebungen. Das wird uns nur gelingen, indem wir es schaffen, dass diese Länder ihre Bürgerinnen und Bürger wieder zurücknehmen. Und dazu brauchen wir große Fortschritte in ganz konkreten Vereinbarungen mit diesen Ländern. Der Trauergottesdienst in Neumünster war heute begleitet von einzelnen Demonstranten und ihren Forderungen, kriminelle Ausländer auszuweisen. Und im Studio begrüße ich jetzt unsere Reporterin Claudia Drechsel, die über den Fall berichtet. Claudia, der mutmaßliche Täter hat sich also offenbar mit dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz verglichen. Was genau gibt's da näheres? Tatsächlich hat mir die Justizbehörde Hamburg vorhin noch einmal bestätigt, dass es diesen Vergleich gab, des Täters mit Anis Amri vom Breitscheidplatz, der ja ein islamistischer Attentäter war. Wörtlich soll er gegenüber Bediensteten gesagt haben, es gibt nicht nur einen Anis Amri, es gibt mehrere, ich bin auch einer. Und zudem soll er auch solche Begriffe gestammelt haben, in der gleichen Situation sowas wie großes Auto, Berlin, das ist die Wahrheit. Das ist jetzt bekannt geworden. Sein übriges Verhalten sei zwar aggressiv gewesen, aber ähm, insgesamt unauffällig, er sei auch nicht besonders religiös gewesen. Und das betont die Behörde, er war zu keinem Zeitpunkt vorher als extremistisch eingestuft gewesen. Daher wurden diese Aussagen, die er da getroffen hat, auch nicht als besonderes Vorkommnis bewertet. Sie wurden zwar in die Akten aufgenommen, aber sie wurden wohl nicht weitergegeben. Das verwundert ja irgendwie, dass diese Informationen bei so einem Zusammenhang nicht weitergegeben wurden. Und die Behörden schieben sich auch gegenseitig Versäumnisse zu und ja, vor. Ja, das ist absolut richtig. Das war auch schon Thema in der hamburgischen Bürgerschaft im Justizausschuss vergangene Woche. Genau geht es um den Informationsfluss zwischen der Justizbehörde Hamburg, dem Ausländer, der Ausländerbehörde in Kiel, aber auch die Integrationsministerin aus Schleswig-Holstein hat der Justizsenatorin von Hamburg schwere Vorwürfe gemacht. Die möchte äh, das nicht annehmen ähm, und sagt also, ähm, dass ja, die ähm, Akten, die damals angefertigt wurden, auch nicht in der Behörde gelandet sind. Also sie wusste darüber in dem Moment nichts. Ähm, Allerdings ist es natürlich so, dass seit August 2022 dieser Vorfall ähm, passiert ist und auch aktenkundig war. Und deshalb kommen jetzt natürlich Fragen auf. Warum hat das so lange gedauert? Sicherlich ist es ein Detail, das die Debatte jetzt neu befeuert. Und die Unterlagen liegen mittlerweile auch bei der Staatsanwaltschaft in Itzehoe. Claudia Drechsel, vielen Dank für die weiteren Informationen zu diesem Fall und dem Besuch im Studium. Im Showdown zwischen der CDU und ihrem Mitglied Hans-Georg Maaßen hieß es heute, hi nun, 12 Uhr mittags. Denn da genau lief die Frist aus, die das Parteipräsidium dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten nach umstrittenen Äußerungen und Aktionen gegeben hatte. Um bis dahin freiwillig aus der CDU auszutreten. Doch offenbar musste der nicht lange grübeln, er ging nicht. Gabor Hallasch über den Fall Maaßen und eine Partei, die mit sich ringt. Sie wollen nicht nachgeben. Bei der Werteunion in Thüringen sehen Sie sich im Recht. Ihr Bundesvorsitzender Hans-Georg Maaßen ist hier unumstritten. Ich stehe nicht hinter Hans Dr. Hans-Georg Maaßen. Ich stelle mich vor Herrn Dr. Hans-Georg Maaßen. Sie sind stolze Parteimitglieder und haben aus den Medien erfahren, dass sie sich entscheiden sollen, CDU oder Werteunion. Die CDU äh, ist meine politische Heimat. Und es ist einfach verstörend, dass die CDU ihren Markenkern abstoßen will. Heute Mittag, 12 Uhr. Das Ultimatum ist verstrichen und Hans-Georg Maaßen ist nicht aus der CDU ausgetreten. Aus dem Konrad-Adenauer-Haus dazu kein Wort. Zuletzt hatte Maaßen von einer rot-grünen Rassenlehre gesprochen und von Rassismus gegen einheimische Deutsche. Hans-Georg Maaßen sagt, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Äußert sich heute per Tweet vier Minuten vor Ablauf des Ultimatums, spricht von einer Schmutzkampagne und Gegenwind, der Auftrieb gebe. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein ärgert sich im ARD-Bericht aus Berlin über diese Worte. Es sei jetzt an der Zeit, das Kapitel Maaßen zu beenden. Ich bedauere das sehr, dass Herr Maaßen nicht von selbst die Notbremse gezogen hat. Herr Maaßen hat in der Tat Dinge gesagt, die überhaupt nicht übereinpassen mit den Werten der CDU. Maßen aus der CDU ausschließen, nicht alle in der Parteispitze sind überzeugt. Der stellvertretende Parteichef Kretschmer ist in einem Podcast am Donnerstag zurückhaltend. Und ich finde, miteinander einen Diskurs zu führen und deutlich zu machen, das ist nicht die Meinung der Union, dafür steht sie nicht, ist viel wertvoller. Die Brandmauer nach rechts, gerade im Osten ist sie löchrig und es ist nicht klar, was die Union will. In Thüringen stimmen CDU und AfD zuletzt gemeinsam gegen das Gendern oder beim Spielhallengesetz. Ja, man hat tatsächlich den Eindruck, dass noch nicht ganz klar ist, was die Linie ist. Also die Brandmauer gebetsmühlenartig immer wieder zu betonen, aber dann in der konkreten Umsetzung sie nicht hinreichend konsequent einzufordern, ist natürlich in der Außenwirkung schwierig. In Erfurt bei der Werteunion sprechen sie nicht gern über die Brandmauer, fordern auch die Zusammenarbeit mit der AfD von Situation zu Situation neu zu bewerten.